Ich freue mich, jetzt einen Redner ankündigen zu können, der schon letztes Jahr auf der Troikon gesprochen hat. Klaus Kusanowski wird uns jetzt gleich etwas über Postboten und Hunde erzählen. Einen fröhlichen Applaus für unseren Vortragenden, bitte. Oh ja, das ist toll, Gut, Glas. Oh, aber das kann ich hier nicht hinstellen. Ich will jetzt Ja. So einen, einen guten Tag zusammen. Also das Erste, was ich sagen will, ist, ich widme meinen Vortrag dem Christopher Lauer. Also ich habe einen Hund und der liegt draußen auf dem Hof und der er tut da das, was alle Hunde tun. Der bewacht also sein Königreich. Und jedes Mal, also, wenn er einen Menschen beim illegalen Grenzebetritt erwischt, dann fängt er an, wie bekloppt zu kläffen und ich habe ihn einmal bin ich einmal bin ich dabei darauf aufmerksam geworden dass immer wenn der Postbote kam er plötzlich damit aufhörte und da habe ich mich gefragt wie das wohl sein kann normal ist das nicht und dann habe ich einmal hingeguckt und dann habe ich festgestellt dass der Postbote jedes Mal wenn er kommt und so die treppen hoch geht äh, draußen dann wirft er dem hund so ein leckerli hin und der hund schnappt natürlich nach dem leckerli und äh, ist dann immer ganz glücklich ich hatte aber irgendwann mal diesen postboten gefragt darauf angesprochen äh, und dann erzählt er mir, warum er das macht. Er sagt, ähm, das ist eine ländliche Gegend, da hat so jeder zweite, dritte Nachbar einen Hund, äh, die sind auch alle draußen, die liegen da rum und ähm, jeder von diesen äh, Hunden kläfft und ähm, der sagt, das geht ihm furchtbar auf den Wecker, diese, diese, diese furchtbare Kläfferei er ist viele Stunden lang beschäftigt, diese Post auszutragen und das kann ich gut nachvollziehen, ich kriege schon zu viel, wenn mein Hund nur einmal kläfft oder einmal oder zweimal pro Stunde und er hat alle paar Minuten mit dieser Kläfferei zu tun. Also, was macht er? Er ähm, wirft dem Hund so ein Leckerli hin, und äh, dann hat er seine Ruhe. Das ist eigentlich eine ganz einfache, äh, das ist eine ganz einfache banale Alltagssituation, die nichts Besonderes ist. Ähm, aber ich will diese einfache Situation mal erklären. Sie hat etwas mit dem zu tun, äh, worüber wir hier reden. Ähm, ich will diese Situation etwas analysieren. Also erstens, der Postbote kann die Ge Begegnung mit dem Hund nicht vermeiden. Das äh, geht nicht, das ist sein Job, äh, das ist seine Arbeit, die muss er machen. Zweitens, der Postbote hat eine Schwachstelle. Diese Schwachstelle, das ist seine empfindliche Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung kann er nicht einfach abschotten. Also er kann sich nicht etwa irgendwie einen Gehörschutz aufsetzen. Das ist nicht praktikabel. Und drittens, der Postbote hat auch keine Möglichkeit, irgendwie mit jedem einzelnen Nachbarn nun irgendwie eine Verabredung darüber zu treffen, wo die Hunde bleiben sollen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auch kann der Postbote sich nicht an alle gleichzeitig wenden, an alle Nachbarn, weil die Nachbarn, die Nachbarschaft keine gemeinsame Adresse hat. Und sein Vorgesetzter, äh, der Vorgesetzte dieses Postboten, kann auch nicht einschreiten, weil der Vorgesetzte ja nicht der Vorgesetzte der Nachbarn ist. Also es gibt also keine Möglichkeit, da einzuschreiten. Nun könnte der Postbutter also traurig sein, wenn er diesen Lärm von den Hunden nicht aushalten kann. Er könnte traurig sein, er könnte sich einen Zwang antun äh, und äh, darunter leiden. Ähm, aber eben das macht er nicht, er greift zur Selbsthilfe ähm, und äh, das war's. Die Situation ist die, wenn er nicht zur Selbsthilfe greift, was soll der Postbote dagegen machen, wenn er klar und eindeutig erkennen kann, dass er nichts dagegen machen kann. Und die überraschende Antwort lautet ganz klar, er macht nichts dagegen, sondern er füttert den Hund. Und erst jetzt kann man erkennen, dass diese Ausweglosigkeit dieser Begegnung nicht das Hindernis ist, sondern die Ausweglosigkeit ist die Voraussetzung für eine Lösung. Und wenn man das so sieht, ergibt sich eine ganz andere Betrachtung. Erstens, auch der Hund kann die kann der Begegnung mit dem Postboten nicht ausweichen. Zweitens, dann erkennt man, dass auch der Hund eine Schwachstelle hat. Die Schwachstelle des Hundes, das ist diese Diskrepanz zwischen seiner unersättlichen Gier auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Tatsache, dass er mit so einem winzigen Leckerli ist er zufriedenzustellen. Und diese Schwachstelle kann jetzt der Postbote erkennen und ausnutzen und sich den Hund gefügig machen. Und Ergebnis der ganzen Geschichte ist, der Hund freut sich, wenn der Postbote kommt und der Postbote freut sich, wenn der Hund sich freut. Die Lösung besteht also darin, dass der Postbote die Unvermeidlichkeit der Begegnung unter seine eigenen Bedingungen stellt. Und sich nicht gegen die Bedingungen zur Wehr setzt, die der Hund stellt. Erst wenn er sich nicht wehrt, erkennt er, dass auch der Hund sich nicht wehren kann. Aber... Das kostet etwas, und zwar ein Leckerli. Nicht wahr? Das Leckerli ist praktisch ein an den Hund zu entrichtender Wegezoll. Aber dieser Zoll, den er zahlt, diese Wegegebühr, ist relativ gering im Verhältnis zu der Entlastung der Wahrnehmung. Nun ist klar, ich will nicht über Hundeerziehung reden. Es ist klar, ich will über diese Internetrollerei sprechen. Ähm, auch will ich nicht andeuten, etwa, dass man ähm, die Internettrolle so einfach dressieren könnte, wie man Hunde dressieren kann. Das ist äh, nicht möglich, das ist klar. Ähm, schon deshalb nicht, ähm, weil man ja nicht genau weiß, wer ist Hund und wer ist Postbote. Nicht wahr? Wer ist Troll und wer ist Christopher Lauer. Der Unterschied ist nicht so eindeutig. Aufmerksam machen möchte ich nur auf die so, ähm, scheinbare Unausweichlichkeit der Begegnung. Ähm, deshalb will ich sagen, die Ausweglosigkeit ist deshalb ähm, nur ärgerlich, wenn man meint, man könnte das Problem durch Vermeidungsmaßnahmen lösen. Aber gerade durch Vermeidungsversuche entsteht das Problem erst. Das Problem entsteht nicht schon deshalb, weil Hund und Postbote sich begegnen. Das Problem entsteht nicht schon deshalb, weil der Hund kläfft oder weil der Postbote ähm, eine empfindliche Wahrnehmung hat. Noch nicht deshalb entsteht das Problem, sondern erst, wenn geglaubt wird, man müsse irgendetwas vermeiden, unter der Voraussetzung, dass die Begegnung überhaupt nicht zu vermeiden ist. Kehrt man dann die Perspektive um, dann stellt man fest, dass die Begegnungssituation selbst die Voraussetzung für eine Lösung ist. In der Begegnungssituation sind die Möglichkeiten auffindbar, die dazu beitragen, das Problem zu lösen. Und genau dieser Sachverhalt, der gilt für diese Internettrollerei. In der Begegnungssituation liegt die Lösung und nicht das Problem. Fast jede Woche lese ich, wenn ich im Internet surfe, irgendwelche Ratschläge darüber geschrieben, wie man mit diesen Internettrollen umgeht. Und alle Ratschläge werden immer begleitet von der Einsicht, dass mit den jeweils ähm, angegebenen Ratschlägen auch keine Lösung gefunden werden kann. Und immer wird die Lösung auf die Hoffnung verlegt, es könnte doch irgendwie klappen. Ähm, ich will das an einem Beispiel ähm, zeigen. Nämlich in einem Blogartikel von ähm, Anatol Stefanovic, äh, den ich persönlich nicht kenne, ähm, den ich aber so, ähm, für einen intelligenten Kerl halte, soweit ich das sagen kann, weil ähm, seine Blogartikel das ein oder andere Mal durchaus ähm, intelligente Sachen enthalten. Ähm, und er gibt in einem Blogartikel eben folgende Ratschläge für den Fall, dass man mit Trollen zu tun bekommt. Er zählt auf und erläutert, ähm, Unterstützung sichern, ähm, Anzeige erstatten, die Zuständigen der jeweiligen Plattform informieren, den Troll blocken, Gegenkommunikation betreiben und Öffentlichkeit schaffen. Und diese Ratschläge werden schließlich abgeschlossen mit seiner Formulierung, wörtlich, füttern wir die Trolle nicht, aber ignorieren wir sie auch nicht. Bekämpfen wir sie allein und gemeinsam. Also allein und gemeinsam. Welchen Schluss soll ich, der ich beratungsbedürftig wäre, daraus ziehen? Ähm, der Ratschlag von ihm lautet, wie auch immer, aber gehe der Trollerei nicht aus dem Weg und versuche sie dadurch zu verhindern. Das heißt doch, betreibe Gegentrollerei. Denn wenn man sich an diese Ratschläge hält, dann treibt man nur die Eskalation immer weiter. Der Ratschlag, den er gibt, lautet, mach einfach weiter mit der Trollerei so herum oder andersherum. Das Problem ist immer auf deiner Seite. Du hast keine Lösung, du hast immer etwas zu tun, du kommst nie zurecht, das bringt dich überhaupt nicht weiter, aber mach weiter. Und der Höhepunkt ist dann noch, dass der Ratgeber an alle anderen appelliert, auch weiterzumachen. Und mehr noch, wir alle gemeinsam, also auch die anderen, nicht wahr? Die Trolle, also ne, die auf der anderen Seite der Vernunft, die sollen auch weitermachen. Denn wer, ist, denn wer nicht gemeint ist, wird in dem Blogartikel nicht gesagt. Also was dem Herrn Stefanowitsch da in dem Blogartikel offensichtlich nicht begreiflich zu sein scheint ist dass dies das geschäft der trolle ist sie machen immer weiter ohne rücksicht auf sich selbst ähm, und andere und ich der beratungswillig ist wird nun mit der information abgefertigt ist einfach äh, einfach mitzumachen ich soll es ihnen gleich tun und wie könnte ich nun glauben ganz pragmatisch gesehen ähm, dass ich diese trollerei nicht fortsetze obwohl ich es dennoch tue ähm, die Antwort lautet, weil ich so unglaublich unschuldig bin, nicht wahr? Ähm, weil die Schuld der anderen immer schon evident ist und allen anderen äh, und die Schuld allen anderen aller anderen meinen Überlegungen und Handlungen vorausgeht. Deshalb bin ich so furchtbar unschuldig. Komplizierter ist das hier nicht. Meine kleine Welt ist eine heile Welt, sie ist völlig in Ordnung und wird nur durch verletzt und wird nur verletzt durch das dunkle Treiben ähm, der anderen. Nach diesem naiven Muster funktionieren. All diese Ratgeber, die diese Ratlosigkeit erzeugen, von welcher bei Stefanovic auch noch die Rede ist, indem er wörtlich schreibt: "Leider habe ich auch keinen Ausweg." Hm. Und ich meine eben, dass diese Ratlosigkeit, dass die auch bei Christopher Lauer zu erkennen war vorhin. Das müsste ändern mit dem Ding. Ich kann da ja nicht mehr mich bücken. Also man könnte über diese Ratlosigkeit schmunzeln und den Ratgeber mit seiner Ratlosigkeit alleine lassen. Denn was will der Ratgeber denn noch? Dennoch, er will was gegen Trolle machen, aber alles, was er empfiehlt, ist das weitermachen. In so einem Fall würde ich sagen, ähm, wer so ein Problem hat, ähm, gehört zu den Glücklichen dieser Welt. Ähm, da könnte ich neidisch werden. Denn die Frage ist doch, was gehen mich die Probleme dieser Trolle was gehen mich die Probleme von Stefanovic an? Oder eben auch die Probleme von Christopher Lauer. Also zugespitzt formuliert, worüber soll ich hier noch reden, wenn ich, ähm, worüber und warum, wenn ich mit dem, wenn ich das Problem nicht habe und nur schwer bekommen kann? Weil ich nämlich eine Erklärung dafür habe, was ich tun müsste, um es zu bekommen. Ich müsste nämlich versuchen, die Begegnung mit den Trollen zu vermeiden, unter der Voraussetzung, dass ich sie nicht vermeide. ich aber da meine ich jetzt mich ganz persönlich ich will die begegnung gar nicht vermeiden ich weigere mich im gegenteil ich würde sie gern alle kennenlernen wollen sollen sie doch mal zu mir kommen und mich mit ihren unerwünschten meinungen belästigen mein appell an trolle an alle trolle dieser welt ähm, lautet kommt doch mal zu mir kümmert euch doch mal um mich und man merkt sofort nicht wahr? dass dieser Wunsch genauso wenig in Erfüllung geht wie der gegenteilige Wunsch. Das klappt nicht. Also, daraus folgt, über Trolle zu reden, bringt eigentlich gar nichts. Die Sache ist geklärt. Wenn man eben, wie ich, sage, ich will ihre Beginnung gar nicht vermeiden, egal was auch immer sie an Meinungen äußern, egal welche, und seien sie noch so hässlich und zum Kotzen, das ist egal. Ich nehme das hin. Heißt also dann, über Trolle gibt es nicht viel zu sagen. Und dann stellt sich die Frage, worüber sollte man denn sonst reden? Und ich bin dann jemand, der macht sich ein anderes Problem. Meine Antwort lautet, ich mache mir aus Trollforschung ein Problem und kümmere mich um dieses Problem und nicht um die Trolle. Und im Folgenden möchte ich kurz erklären, so gut es in der Kürze der Zeit geht, ähm, warum ich mir dieses Problem mache und warum ich dann über Trollforschung reden möchte. Und dazu möchte ich ganz kurz ähm, etwas ausholen. Ähm, die, die Standardantwort von Soziologen, wenn sie gefragt werden, ähm, wie Menschen in Gesellschaft kommen, äh, die lautet, die Vergesellschaftung geschieht durch Arbeit. Mit Arbeit ist vor allem die Erwerbsarbeit gemeint, aber eben nicht nur. Gemeint ist jede Art von Tätigkeit, in der Menschen sich um andere Menschen kümmern und die darum der Organisation bedarf. Also auch das, was hier auf der Trollkon geschieht, ist Arbeit, ist organisierte Arbeit. Durch Arbeit werden wir in Kommunikation verwickelt, so sagen es die Soziologen. Und durch diese Verwicklung sind wir in Gesellschaft an Gesellschaft beteiligt. Und wer sich nun nicht jeden Tag mit Soziologie beschäftigt, der wird sich das, der wird das etwas merkwürdig finden, denn man kann ja nicht sagen, dass man sich in Gesellschaft befindet, wenn man sich, wenn man zum Beispiel, äh, der wird das, man kann es merkwürdig finden, weil man sich ja fragen kann, befinde ich mich in Gesellschaft, wenn ich in der Straßenbahn sitze? Denn da arbeite ich nicht. Und das ist klar. Also wenn du drei Stunden nach Straßen oder Zug fährst, dann äh, arbeitest du nicht. Und dann befindest du dich für diese Zeit nicht in Gesellschaft. Diese Merkwürdigkeit löst sich auf, wenn man eben daraus den Schluss sieht, dass ich, wenn ich nicht arbeite, mich eben nicht mehr in Gesellschaft befinde, beziehungsweise nicht mehr in einer solchen Gesellschaft, wie sie von Soziologen beschrieben wird. Denn die Soziologie hat ja auch nur eine und auch nur eine spezielle Sichtweise darüber, wie man Gesellschaft beschreiben kann. Die Sichtweise der Soziologen ist ja nicht die einzig entscheidende und die einzig gültige. Gesellschaft kann man eben auch anders beschreiben. Dementsprechend also gäbe es Lücken der Vergesellschaftung und entsprechend befände ich mich also nicht immer in Gesellschaft. Nämlich dann nicht, wenn ich nicht arbeite. Und dann tue ich eben etwas anderes. Entsprechend wäre ich dann in soziologischer Hinsicht nicht vollständig vergesellschaftet, weil ich nicht immer arbeite. Nun spare ich mir natürlich diese diese Dinge theoretisch zu diskutieren. Ich habe dagegen einige Einwände gegen diese Sichtweise, dass Gesellschaft durch dass Menschen durch Arbeit vergesellschaftet werden. Aber wir sind ja hier nicht auf einem soziologischen Fachkongress, die Mehrheit, in der Gesellschaft kann das erstmal glauben, dass es so ist. Denn ganz falsch ist diese Betrachtungsweise ja auch nicht, denn tatsächlich erklärt das ja auch was. Ich war tatsächlich, in der Straßenbahn lernst du keine. Können Menschen kennen. Also diese diese Antwort, äh, die Vergesellschaftung geschieht durch Arbeit, erklärt tatsächlich auch was. Die erklärt, wie es sein kann, dass du Menschen kennenlernst unter der Voraussetzung, dass, sie, dass du sie gar nicht kennst. Ja, du musst ja von Menschen immer schon etwas wissen, um sie kennenzulernen, denn äh, wie sollst du sonst Menschen ansprechen? Und hier geht das. Ich war hier treffen sich Menschen, hier mit Arbeit organisiert, hier weiß man, warum andere da sind, und entsprechend kann man andere ansprechen und sich kennenlernen. Das geht an Straßenbahn nicht so gut. Ähm, nun ist den Soziologen natürlich nicht entgangen, dass ähm, äh, diese Standardantwort nicht mehr so stimmen kann. Äh, das gilt insbesondere für den Fall von Erwerbsarbeit. Die äh, Technisierung, die Rationalisierung, die Automatisierung, die Effizienzsteigerung kann man überall beobachten, natürlich in der Industrie, aber da nicht, nicht, nicht nur, sondern vor allen Dingen auch im Dienstleistungssektor inzwischen. Und es dauert auch nicht mehr lange, bis wir eine Vollautomatisierung äh, des Straßenverkehrs kriegen beispielsweise und so weiter. Man kann es auch äh, am Problem der Arbeitslosigkeit sehen. Die, ähm, das, die, die Arbeitslosigkeit, das kann keiner mehr lösen, das Problem, und entsprechend wird das Problem der Arbeitslosigkeit ersetzt durch das Problem der Bekämpfung der Arbeitslosenstatistik. Und das ist nicht dasselbe, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Arbeitslosen und gezählten Arbeitslosen, und der Unterschied wird immer größer. Soziologen stellen natürlich fest, dass die Arbeit, die in der Freizeit geleistet wird, immer mehr wird. Das stimmt. Es stimmt aber auch, dass äh, die Arbeit, die in der Freizeit geleistet wird, viel häufiger äh, auch von denen geleistet, äh, viel häufiger von denen geleistet wird, die schon über Erwerbsarbeit vergesellschaftet sind. Ähm, das heißt also, auch diejenigen, die noch Erwerbsarbeit leisten, engagieren sich sehr viel mehr äh, äh, in ihrer Freizeit als äh, alle anderen. Das heißt also, immer mehr Menschen sind irgendwie von der Gesellschaft, die Soziologen so beschreiben, abgekoppelt und die Soziologen verstehen das nicht und rätseln darüber, wie man daraus schlau werden kann. Dass sich an der Gesellschaft dass sich in der Gesellschaft etwas an der Vergesellschaftung durcharbeitet ändert, kann man an einer sehr interessanten Diskussion ablesen als Indikator, nämlich an der Diskussion über das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Davon habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, darüber wir diskutiert. Vor 20 oder 30 Jahren hätte man äh, über dieses Thema in so einer Versammlung noch nicht so reden können, weil vor 20 oder 30 Jahren noch kaum einer darüber äh, so informiert gewesen wäre. Ne, diese Themenprominenz äh, dieses bedingungslosen Grundeinkommens ist ein, ein Indikator dafür, dass sich diese Hoffnungen auf Erwerbsarbeit äh, und äh, die Relevanz der Erwerbsarbeit, dass sich das geändert hat. Also, der Kürzerer, lasse ich es bei der These, dass diese Vergesellschaftung durch Arbeit langsam immer fraglicher wird und denke darüber nach, durch was sie ersetzt wird. Ähm, durch welche Form der Vergesellschaftung, wenn gegenwärtig noch nicht dringlich, äh, sichtbar, aber anfänglich und in den nächsten 10 oder 20 Jahren äh, immer deutlicher, äh, durch welche Form der Vergesellschaftung könnte die Vergesellschaftung durch Arbeit ersetzt werden. Und da traue ich mir zu, einen, einen Tipp abzugeben. Ähm, und der lautet, die Vergesellschaftung durch Arbeit wird abgelöst von der Vergesellschaftung durch Spiegel. Menschen geraten immer mehr und besser durch Spiegeln in Gesellschaft. Ich will das jetzt nicht beweisen, dass das so ist. Das kann ich nicht beweisen, das ist ein Tipp. Tipp, Tipps sind nicht dazu da, um sie zu beweisen, sondern um sie abzugeben. Das ist die lotto -Tipp. Ich kann nicht beweisen, dass die Lottozahlen zahlen kommen, wenn ich sie, wenn ich sie tippe. Ich tippe. Ich tippe darauf. Ich will nur auf den Unterschied zu sprechen kommen zwischen Arbeit und Spielen. Der wichtigste Unterschied zwischen Arbeit und Spielen ist der Fall, dass man, aus welchen Gründen auch immer, nicht beteiligt ist. Beteiligt, beteiligst du dich nicht an Arbeit? zieht das Konsequenzen in Form von Sanktionen nach sich, die du lieber äh, vermeiden möchtest. Die Konsequenzen sind, dass du kein Geld hast, das ist klar, dass du weniger Geld bekommst, dass sich auf deine, was sich auf deine Kinder auswirkt, die dann auch schlechtere Chancen haben. Oder, dass du dann, wenn du arbeitslos wirst, vom Arbeitsamt schikaniert wirst. Kennt ja jeder. Aber auch der Fall, dass du dich nicht in deiner Freizeit engagierst, hat Konsequenzen. Deine ehrenamtliche Arbeit äh, ist nicht nur irgendwie freiwillig. Dich zwingt keiner dazu, das ist richtig. Äh, aber, Lassen kannst du das auch nicht so einfach, denn nicht arbeiten heißt nicht bloß Einsamkeit, sondern nicht arbeiten heißt, ähm, ein Verlust an informiert sein über die Gesellschaft. Ähm, die tägliche Beschäftigung mit Massenmedien reicht nicht aus, äh, um dich über Gesellschaft einigermaßen gut zu informieren. Das liegt eines teils daran, dass in der Zeitung oder im Fernsehen so viel nicht drinsteht, und anderer teils liegt das daran, dass wir alle irgendwelche Berufe haben oder irgendwelche Interessensgebiete. Und um darüber informiert zu sein, musst du dich irgendwie in Gesellschaft begeben und dann wird es eben doch wahrscheinlicher, dass du anfängst, in deiner Freizeit dich irgendwie zu engagieren. Wenn durch, Das heißt also, nur dadurch, das ist genau das, was ihr hier macht hier bei so einem Hackerspace, also genau dadurch, dass ihr hier so ein Hackerspace organisiert, bekommst du Informationen, die du woanders eben nicht bekommen kannst. Und die sind für dich unverzichtbar. Wenn du also durch Arbeit in Gesellschaft anfänglich verwickelt wirst, so ungefähr, dann ähm, kannst du äh, den Anschluss an diese Arbeit nicht äh, einfach nur durch ähm, Erwerbsarbeit sicherstellen. Äh, und zwar deshalb, was auch damit zusammenhängt, dass du, ähm, dass wir selbst äh, längst schon so weit sind, dass du selbst mit einem Abitur, mit einem Studium, mit einer Berufsausbildung. Ähm, und wenn du noch so tüchtig bist, also du kannst dich, äh, das garantiert nicht mehr, dass du eine Arbeitsstelle bekommst oder auch behältst. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist heute eigentlich nur noch in einen Zufall äh, gekoppelt. Ähm, jeder Beruf, jeder Berufssparte ist von, fast jeder ist von Arbeitslosigkeit betroffen. Inzwischen glaube ich, also nicht, nicht, nicht glaube ich, sondern habe ich gesehen, dass äh, in Talkshows schon die ersten arbeitslosen Politiker auftauchen. Also das gibt's schon. Das heißt also, der Zweck deines ehrenamtlichen Engagements äh, besteht darin, am Ball zu bleiben. Wir sind in der Situation, dass die Notwendigkeit äh, zur Information der Möglichkeit der Produktivität vorausgeht. Und aus diesem Grunde kannst du mit Arbeit nicht so einfach aufhören. Deine ehrenamtliche Arbeit ist zwar, ähm, also nicht zwingt keiner dazu, das stimmt, aber ganz freiwillig ist das auch nicht. Und wenn man das so nimmt, dann kannst es auch erklären, warum wir alle, wenn wir wenn wir irgendwie uns an Arbeit beteiligen, wir alle irgendwelche ähm, Rechte fordern. Das muss sein, denn würden wir das nicht tun, würden wir irgendwie in Sklaverei landen. Einerseits wirst du sanktioniert, wenn du nicht arbeitest. Wenn du dann aber arbeitest, wirst du schon wieder sanktioniert. Äh, und deshalb müssen wir Rechte fordern. Und diese Rechte können wir nur in der Konkurrenz äh, durchsetzen. Und dadurch wird mh, die Arbeitswelt immer komplizierter. Und die wird dann irgendwann so kompliziert, dass man uns gar nicht mehr aushält. Das führt dazu, dass wir praktisch eine Gleichverteilung von sozialer Ungerechtigkeit haben. Die einen fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie keine Arbeit haben und die anderen, sobald sie eine Arbeit haben. Und ähm, diese ähm, Zusammenhänge sind nicht beliebig aushaltbar für Menschen. Es geht noch ein bisschen so weiter. Ich glaube, dass diese, diese ähm, Idiotien, dass das noch, noch nicht an ein Ende kommt, aber es ist ja erkennbar, ähm, ähm, äh, dass die Grenzen des Aushaltens irgendwie irgendwann schon erreicht sind. Und für das Spielen gilt das nur nicht. Für den Spielen gilt der Fall. Dass du dich nicht beteiligst, ist etwas ganz anderes. Wenn du irgendwo nicht mitspielst, dann hat das keine unerwünschten Sanktionen zur Folge. Du hast das Recht, nicht zu spielen. Du kannst es beim Spielen auch genauso gut lassen. Das ist mein Spiel, nicht wahr? Denn sonst wäre es kein Spiel. Du kannst es auch genauso gut lassen. Wenn du, aber mit, wenn du aber mitspielst, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wenn du aber mitspielst, dann unterliegst du einer ganz scharfen, ganz strengen und einer unerbittlichen und gnadenlosen Verhaltenskontrolle. Diese Verhaltenskontrolle ist so streng, so hart und so unnachgiebig, dass du dich ihr eigentlich fast nicht mehr entziehen kannst. Das Spielen erzeugt die härtesten Sanktionen, die wir so kennen. Das hängt damit zusammen, dass die Voraussetzungen für die Bildung von Erwartungen beim Spiel nicht an Notwendigkeiten orientiert sind, sondern allein an der Möglichkeit, dass es geschieht, aber nicht geschehen muss. Du musst nicht spielen und alle anderen auch nicht. Ich will das am Beispiel der Fairness erklären. Keiner kann genau sagen, was Fairness bedeutet. Jeder hat ähm, irgendeine Meinung, aber keiner hat mehr als eine schwache Meinung. Mehr als eine schwache Meinung darüber kann man gar nicht haben. Fairness hat irgendwas zu tun mit Gerechtigkeit, mit Nachgiebigkeit, mit Rücksichtnahme, mit Verzicht ohne Erwartung auf Gegenleistung, mit Großzügigkeit, mit Freundlichkeit und das alles unter der Bedingung der Konkurrenz. Aber all das heißt nicht sehr viel. Und ist etwas sehr Unbestimmtes. Niemand bekommt das einigermaßen streng definiert. Und trotzdem ist im Spiel fast immer mit großer Eindeutigkeit erkennbar, ob es fair zugeht oder nicht. Und auch in solchen Fällen, in denen Fairness nicht eindeutig erkennbar wird, in manchen Spielsituationen, funktionieren noch Verhaltenskontrollen, die diese Uneindeutigkeit regulieren. Ich nehme ein Beispiel aus dem Fußballspiel. Jeder kennt vielleicht ähm, solche Situationen. Nehmen wir ein Beispiel. Ähm, ein Spieler erhält den Ball rechtmäßig, ohne gefault zu werden, und stürzt, verknickt sich den Fuß und liegt nun verletzt am Boden. Der Ball rollt zum Gegenspieler, der ihn nun auch rechtmäßig bekommt. Er dürfte weiterspielen, aber das macht er nicht, sondern der Ballbesitzer schießt nun den Ball absichtlich ins Aus. So wird das Spiel unterbrochen, damit der am Boden liegende Spieler verarztet werden kann. Und nun bekommt ja der Spieler aus der Gegenmannschaft den Ball, der diesen Ball nun wiederum rechtmäßig Erhalten hat, weil der andere ihn absichtlich ins Ausgeschossen hat. Und was macht der nun, der jetzt den Einwurf macht? Er wirft den Ball ein, aber so, dass ein Gegenspieler ihn ohne Probleme bekommen kann. Das heißt also, er schenkt den Ball zurück an seinen Gegenspieler. Und der behält dann den Ball und das Spiel geht normal weiter. Ähm was hier passiert, ist, dass sich die Gegenspieler gegenseitig den Ball schenken, um Rücksichtnahme zu leisten. Was hier geschieht, ist, dass eine Erwartungsregel gebrochen wird. Äh, denn die Erwartungsregel ist Konkurrenz, beziehungsweise sie, äh, die Erwartungsregel will sagen, die sollen sich den Ball gegenseitig wegnehmen. Dafür findet dieses Spiel statt. Ähm, aber in dem Fall wird nun Kooperation hergestellt, sie schenken sich gegenseitig den Ball. Fairness wird sofort erkennbar weil eine Erwartungsregel gebrochen wird, und zwar deshalb, weil die Brechung der Erwartungsregel ohne Notwendigkeit geschieht. Das ist ganz wichtig. Die Spieler müssen das nicht tun, weil alle Beteiligten den Ball jeweils immer rechtmäßig bekommen haben. Sie müssen, der eine muss ja nicht ihn ausschießen, der andere muss ihn nicht zurückschenken. Laut Regelwerk ist keiner der Spieler dazu verpflichtet, sich so zu verhalten. Und hier merkt man nun die ganz strenge Verhaltenskontrolle, die als Ergebnis Fairness bemerkbar macht. Würde der zweite Spieler den Ball nicht zurückschenken, dann ist das zwar rechtmäßig, aber eben nicht fair. Und es gibt daran keinen Zweifel. Der Spieler erkennt das sofort. 20.000 Leute im Stadion, von denen keiner sagen kann, was Fairness bedeutet. Jeder von den 20.000 Menschen hat nur eine ganz schwache Meinung darüber, was Fairness ist. Aber wenn das passiert, diese Szene, dann applaudieren alle. Und sich in einem solchen Fall der Fairness zu entziehen, wäre für den zweiten Spieler, der den Ball nicht zurückschicken wollte, sehr, sehr schwer. Also zeigt er sich fair. Also das ist so schwer, dass das fast nicht zu leisten ist, auch psychisch. Wir kennen das aus Spielsituationen alle. Es wird ganz streng geurteilt, wenn einer schummelt, wenn einer sich als schlechter Verlierer zeigt. Das alles geschieht ohne Absprache, ohne eindeutige Kriterien. Ohne Regisseur, ohne Aufpasser, ohne letzte Richterinstanz. Und dann passiert es eben auch nicht selten, dass man sich im Spiel aufregt. Das ist ganz normal. Der Grund für die Erregung ist nämlich, dass das auch noch zum Spiel gehört. Und weil es eben ein Spiel ist, kann man sich so aufregen. Die Erregung kann sich sogar richtig hemmungslos zeigen, weil nämlich auch die Erregung noch in eine Erwartungsregel eingelassen ist. So kann die Erregung mit einer Gegenerregung sanktioniert werden. Und kommt es zu dem Streit, was ja ganz häufig passieren kann im Spiel, so kann man sich dem nicht mehr so einfach entziehen. Man braucht sich dann auch dem Streit nicht mehr, so ein, nicht mehr zu entziehen, weil nämlich durch eine strenge Verhaltenskontrolle immer erkennbar bleibt, ob der Streit noch zum Spiel gehört oder nicht. Deshalb kann man beim Spiel durchaus mal die Sau rauslassen, weil das alles ganz streng kontrolliert wird. Ähm, dazu ein Beispiel, das habt ihr vielleicht vor einiger Zeit im, im Fernsehen gesehen, ähm, da ging es um den Jürgen Klopp, der Trainer von Dortmund, ähm, er hatte ähm, in einer Spielsituation einen Schiedsrichter mit einer furchtbar ein, angsteinflößenden Drohgebärde angeschrien ähm, und ob das noch fair war, äh, kann keiner sagen, also Einerseits ja, andererseits nein. Die Diskussion, die ätzende Diskussion, die dann entstanden ist, war ja dadurch gespeist, dass alle Beteiligten nur eine schwache Meinung darüber haben. Und entsprechend kann die Diskussion darum nicht so eindeutig geklärt werden. Und was hat der Klopp nun gemacht, um diese ätzende Diskussion zu beenden? weil man muss sich das ja nun so vorstellen, dass der sieht sich dann selber im Fernsehen, der sieht dann in Zeitlupe seine, seine Affenfresse, so sah das ja aus, und dem gefällt das ja nun auch plötzlich auch nicht. Also er ist ja plötzlich auch auch erschreckt, das muss man ja nun sagen. Und er sucht nun nach einem Weg, wie er, wie er sozusagen, wie er diese ätzende Diskussion beendet. Und was macht er? Er nennt sich zum Schiedsrichter, zum Richter in eigener Sache, er nennt sich zum Richter in eigener Sache und entscheidet zu seinem Nachteil. Und er sagt, ich habe mich da unfair verhalten. Und er entschuldigt sich und er gibt auch eine Erklärung ab, dass man ihm das glauben kann. Ähm, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, war die Erklärung, dass er sagt, ich bin Profi. Mir als Profi darf das eigentlich gar nicht passieren. War das so ähnlich ungefähr? So, was hat er gesagt? Und tatsächlich, nicht? War klar. Also ähm, ne, sofort und er zieht er sich, also er setzt sich dieser, dieser Trainer setzt sich an der Verhaltenskontrolle aus. Er, er scheint zum eigenen Nachteil. Und was passiert im selben Augenblick, wo er zum eigenen Nachteil entscheidet? Die Diskussion versachtlicht sich sofort. Sofort wird das sachlich. Und sofort passiert, dass die Diskussion dann, wenn sie sachlich wird, uninteressant wird. Ne, auch dieses Beispiel noch zeigt diese ganz strenge Verhaltenskontrolle, der man im Spiel ausgesetzt ist. Der Klopp hätte in der Situation nicht zugeben müssen, dass er unfair äh, äh, sich gezeigt hat, er hätte genauso gut sagen können, die Unfairness ist von dem Schiedsrichter ausgegangen und ich wollte mich dagegen nur wehren. Das hätte er machen können. Dazu hätte er recht gehabt, aber was wäre dann passiert? Die ätzende Diskussion wäre eben nur weitergegangen. Und er zieht sich dieser ätzende Diskussion und zeigt sich eben fair. Und dann kann man im Nachhinein wieder erkennen, dass diese Situation da auf dem Spielplatz, wo er sich so aufgeregt hat, dass die eben noch in den Grenzen der Fairness war. Jetzt muss ich noch nochmal einen Schluck bringen. Also ne, zurück zu den Trollen. Also das ist das, das, was ich damit sagen will, sind diese ganz strengen Verhaltenskontrollen, der man ausgesetzt ist, wenn man sich am Spiel beteiligt. Die, die, die Strenge der Verhaltenskontrolle entsteht dadurch, weil die Erwartungen, die Strukturen, die sich in dem Augenblick bilden, die sind nicht an Notwendigkeiten orientiert. Immer lautet das Spiel, die Grenzen des Spiels sind immer die, dass es gesagt wird, du kannst es auch, du kannst es auch sein lassen. Nun möchte ich eben behaupten, und wir reden ja über Trolle und Internet, dass diese Trolle, ähm, ähm, dass diese Trollereien, die da im Internet äh, stattfinden, nur Spielerei sind. Das ist nur Spiel und sonst nichts. Sagen wir, es ist ein Diskussionsspiel. Oder es ist ein Versteckspiel, je nachdem, wie man es nennen möchte. Es geschieht nämlich ohne Notwendigkeit. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, mit Unbekannten Kontakt aufzunehmen. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, sich von Unbekannten in Kommunikation verwickeln zu lassen. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, Unbekannte von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, bei Fremden seinen Namen oder seine Adresse zu hinterlassen. Und es gibt keinen notwendigen Grund dafür, sich für andere, die man gar nicht kennt, ansprechbar zu machen. Wie das beispielsweise bei Twitter geschieht. Du machst einen Account und schon kann der jeder folgen. Du machst dich da adressierbar. Und dafür gibt es keinen notwendigen Grund Wer aber nun das Gegenteil behauptet, wer also hartnäckig Gründe nennen möchte und sagen möchte, dass dies mit Notwendigkeit geschieht, wie ich mir vorstellen kann, dass Christoph Verlauer es vielleicht sagen würde, er würde möglicherweise sagen, das geschieht mit Notwendigkeit, wenn er das tut, der kann für seine Gründe keine Notwendigkeit mehr finden, wenn man jederzeit die Bereitschaft zeigt, dass alle anderen, die unbekannt sind und es bleiben dürfen, ihre Gründe ebenfalls ungehindert und jederzeit nennen können. Komplizierter Satz heißt eigentlich nur, wer ins Wasser springt, wird auch nass. Und es geht nicht beides. Also entweder du springst ins Wasser, dann wirst du auch nass. Oder wenn du ins Wasser springen willst, dich aber du aber schreist, dass du nass wirst, dann bringt das nichts. Du musst damit einverstanden sein. Und das Schöne ist, Du du kannst damit einverstanden sein wenn es eben ohne Not geschieht, du musst dich nur dieser Verhaltenskontrolle unterwerfen. Unter der Voraussetzung, dass Menschen, die füreinander unbekannt sind, nicht die Bereitschaft zeigen, sich gegenseitig daran zu hindern, miteinander in Kontakt zu kommen, kann die Angabe von Gründen für dieses Tun durch die Fortsetzung dieser Art von Kommunikation nicht mehr plausibel gemacht werden. Man könnte auch sagen, in dem Fall dreht die Kommunikation am Rad oder sie dreht durch. Diese ganzen Diskussionen können nämlich genauso gut auch unterlassen werden, ohne dass dies unerwünschte Sanktionen für irgendwen nach sich ziehen würde. Es handelt sich nur um ein Spiel und um nichts anderes. Deshalb betone ich und wiederhole, wenn du noch, wo äh, wiederhole ich noch einmal, wer anderer Meinung ist, sollte versuchen, mich mit seiner Gegenmeinung zu sanktionieren, denn ich habe nichts dagegen, sanktioniere du mich mit deiner Gegenmeinung jederzeit, wann du willst, so viel du willst, wo du willst. Sanktioniere mich mit deiner Gegenmeinung, wenn ich so etwas behaupte. Wenn ich also behaupte, es handelt sich um ein Spiel. Ich stelle dann fest, dass ich es genauso gut lassen könnte, also meine weitere Meinung zu äußern, ich stelle dann fest, dass ich es genauso gut lassen könnte, und wenn das für dich nicht gelten sollte, dann möchte ich gerne wissen, von welchen dunklen Mächten du getrieben wirst, und dann würde ich dich gerne kennenlernen, weil ich erforsche dunkle Mächte, ich bin Soziologe. Also dieses Durchdrehen, diese Trollerei ist eine kommunikativ erzeugte Verhaltenskontrolle. Sie ist streng, sie ist unerbittlich, gnadenlos und vor allen Dingen, ähm, sie ist völlig harmlos. Ich halte diese Trollerei für eine soziale Immunreaktion auf sich veränderte Bedingungen sozialer Realität. Was sich ganz langsam ändert, ist die Art und Weise, wie wir in Gesellschaft geraten, nämlich nicht mehr nur durch die Berücksichtigung von Notwendigkeiten, die sich durch Arbeit ergeben oder Erwerbsarbeit, sondern jetzt auch, jetzt auch durch die Akzeptanz undurchschaubarer und ganz neuer und unbekannter Möglichkeiten, von denen ich meine, dass sie nur durch Spielerei erfahrbar gemacht werden können. Und aus diesem Grunde nun scheint mir die Kommunikation zwischen Unbekannten etwas ganz Fantastisches zu sein. Und aus diesem Grunde, betreibe ich Trollforschung. Ich mache mich für Unbekannte ansprechbar und ich spreche Unbekannte an. Und ich gucke dann, was geht. Für mich ist das ein Computerspiel. Ich betreibe nur ein Spiel, das überhaupt erst als Spiel in Erfahrung gebracht werden muss, dessen Regeln darüber unbekannt sind und die weder ich noch ein anderer herstellen oder durchsetzen kann. Und ein Spiel, dessen Ergebnisse äh, äh, nicht entlang der Differenz von Gewinner und Verlierer verläuft. Also, die Ergebnisse sind höchst fraglich, voll ungewiss und sehr unwahrscheinlich. Aber, sage ich dann egal, auch wenn das nichts bringt, es ist ja nur ein Spiel. Ich begnüge mich mit der Einsicht, dass es nur ein Spiel ist, weshalb ich jederzeit damit einverstanden sein kann, mich von dieser Trollerei kontrollieren zu lassen. Weil ich nämlich glaube, eine Erklärung, dafür, weil ich nämlich glaube, oder sagen wir, ich bilde es mir ein, eine Erklärung dafür zu haben, warum diese Trollerei funktioniert. Das ist ja ähnlich wie wenn du ja spielst, hast, was für eine Erklärung dafür, was da geschieht. dass die. die Frage ist, wissen das die anderen? Das ist ja der interessante Fall. Und es kann sein, dass sie es nicht wissen oder nicht wissen, nicht wissen wollen, nicht wissen können oder wie auch immer. Aber wenn man merkt, dass es ein Spiel ist, dann kann man eben feststellen, dass das Spiel auch nicht immer sehr geschmackvoll ist und manchmal ziemlich hässlich und ekelig ist, was da gesagt wird. Das ist wohl keine Frage. Aber auch dann ist es ähm, sehr harmlos. Ja, weil, wie gesagt, wenn man erkennt, dass es ein Spiel ist, das ist der entscheidende Punkt. Das wollte ich sagen. Danke. Also, vielleicht kann man noch mal sagen, wir hatten vorhin noch drüber gesprochen, vielleicht kann man darf vielleicht noch mal ergänzen, oder ähm, wollte was sagen? Die Trolle sind eigentlich Ordnungspolizisten. Die Trolle wollen ja nicht irgendwas sagen. Sie wollen, sie wollen nur sagen, dass sie Eigentlich nur darauf kommt es an. Es ist nur, dass das... Der, der, der, der Verkehrspolizist, der... Der will dir sonst nichts sagen, außer die einen links, die anderen rechts. Ne? Vorfahrt. Es ne? geht nur um eine Regelung, um der Ordnungsfindung. Und die Trolle äh, können dir deshalb, deshalb ist es nicht wichtig, zu unterscheiden zwischen einem Spaß- und Spieltrollerei äh, und äh, einer Hass- und Ekeltrollerei, weil nämlich, du kannst das zwar so, so und so unterteilen, aber was dem einen Spaß macht, beleidigt den anderen. Also das heißt, es bringt nichts, es so zu machen. Also mit Überzeugung. Mit deinen Überzeugungen kannst du niemand anders überzeugen, wenn sie für dich unbekannt sind. Was machen die? Das machen die Trolle auch gar nicht. Überzeugen niemanden, sondern nur, die stellen sich selbst, das sind eigentlich Sportler, die stellen sich selbst der ähm, der, Urte, der, der Ordnungsfindung nicht in den Wege. Ja, das macht genau dieser Jürgen Klopp. Der Jürgen Klopp sagt, ich stelle mich der Ordnung, der Frage, worum handelt es sich hier, eigentlich nicht mehr in den Weg, indem ich zu meinem eigenen Nachteil Entscheidungen mache. Das tun die Trolle. Denn Die, die Scheiße, die die manchmal schreibt die ist so übel. Dass doch in dem Augenblick, wo du das merkst, dass jemand so eine Scheiße schreibt, der doch eigentlich gar nicht weiter ansprechbar ist. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ähm, ähm, ähm, und dann sagt er toll etwas über sich selber aus. Der sagt über sich selbst, das ist wie der funktioniert, dann wie so eine Ampel. Er sagt, die ist jetzt rot und die ist jetzt grün. Und ähm, dann kommt es auf dich an, ob du nun die Bereitschaft hast, dich dieser Ampel, an dieser Ampel zu halten oder nicht. Das wird halt an den Punkt problematisch. Also für dich ist das alles relativ einfach, weil du es als Spiel begreifst. Und schwierig wird es halt dann, wenn es Leute trifft, die das nicht als Spiel begreifen. Es gibt ja durchaus die Beispiele, wo Leute, durch Internetrolle zu Schritten benötigt werden. Also in der Keynote letztes Jahr hatten wir das Beispiel von äh, von einem Vater, der, äh, der bis, bis in den Tod getrieben wurde, dadurch, dass seine Tochter irgendwie die ganze Zeit äh, auf äh, Fortschritten getrollt wurde. Da funktioniert das für bestimmte Personen halt nicht. Deswegen ist das ein bisschen problematisch. Also es klingt sehr harmlos. Wenn das jetzt, äh, ich habe nicht von einem Kinderspiel gesprochen. Also ne, ich habe nicht von einem Kinderspiel gesprochen. sondern Ich habe gesagt, wir haben es mit einer Veränderung gesellschaftlicher Realität zu tun. Ich denke darüber nach, wenn ich mich frage, wenn diese ganze, ähm, die ganze Erwerbsarbeit, ich meine, Erwerbsarbeit wird es auch noch in, in, in 100, in 200 Jahren geben, das ist doch keine Frage, aber diese Automatisierung wird doch immer weitergetrieben. Allein diese Diskussion, das bedingungslose Grundeinkommen zeigt doch, dass man jetzt sagt, ja, naja, es dauert nicht mehr lange, bis es kapiert wird, dass es nur noch eine Frage des Zufalls ist, ob du eine Arbeitsstelle bekommst oder nicht. Was macht man denn mit den Menschen? Und da weiß eigentlich keiner eine Antwort drauf. Und ich glaube, dass diese Frage nicht dadurch entschieden wird, dass ein Politiker oder eine Partei kommt und sagt, wir entscheiden das mal. Die Menschen suchen sich ihre Entscheidungen selber aus. Die lassen sich doch nicht, die, also, so ist das doch. Also, und, äh, wir, wir können die Entscheidung, wie du dein Leben führst, du, du kannst nicht beliebig treffen. Sondern du triffst die immer unter Bedingungen, die dir in der Gesellschaft angeboten werden. Und wenn äh, nun in der Be Gesellschaft dir Bedingungen anliefert, dass du äh, ohne Arbeit, und ohne Zwang Menschen kennenlernen kannst, dann gibt es kein Grund, das nichts zu tun, wenn es, wenn du da irgendwie drin erfolgreich bist. Und es muss ja nicht immer nur äh, traurige und ätzende Konsequenzen haben. Ich selber ne, finde das total geil. Ich lerne furchtbar viele Leute kennen und bin immer begeistert. Ähm, der Punkt ist nur, diese, diese gesellschaftliche Veränderung, die wird ja von keinem Chef gemacht, der sagt, ich informiere euch jetzt mal, Durchsage an alle, hier findet jetzt Veränderung statt, begreift es bitte mal. Ja, so hat die moderne Gesellschaft nicht angefangen, sondern das hat angefangen, diese Industrialisierung, das ist passiert und keiner wusste, wie genau und warum. Die Menschen mussten nur lernen, sich darauf einzurechen, das hat lange gedauert und wie wir aus Erfahrung wissen, zum Hügel. Und nicht anders können wir uns den gegenwärtigen Veränderungsprozess erklären. Da passiert jetzt was anderes, da passiert was Neues. Und die Frage ist nur, wer sind die Gewinner und die Verlierer dieses Spiels? Und es gibt natürlich auch Verlierer, klar. Stimmt, aber das kann ich nicht ändern, das kann der Christopher Lauer auch nicht ändern. Also du meinst zum Beispiel, wenn der Lauer den Kurt Backprot, ist das, ist das Einzige, was der Back tun kann, zu begreifen, ja, ist halt ein Spiel und der Scheiß drauf. Aber solange er halt das nicht als Spiel begreift, wird halt Das macht halt weg. Beobachte die Situation, in der das geschieht. Die situation ist im Talkshow in einer massen, in, in einem Talkshow in einer Fernsehsendung. Massenmedium, also was geschieht da? Du musst die Situation, das ist nichts Beliebiges, da ist eine Situation, da ist eine Fernsehanstalt, das ist organisierte Arbeit, so verstehen die das ja, die Soziologen, da findet organisierte Arbeit statt, da gibt es einen Hausherrn, da gibt es Rechte, äh, da gibt es Rollen, äh, da, da gibt es Rechte und Pflichten, ähm, und ähm, äh, da, da wissen die, äh, das ist Arbeitsteilung, spielt da eine große Rolle, und da wissen die, ähm, kommt zwar selten vor in solchen Talkshows, aber immer wieder auch solche Freakouts, dass da irgendjemand äh, an, rumflippt oder sonst irgendetwas, äh, damit das kommt selten vor, ähm, auf diesen, aber auch mit dem Fall kommen die noch zurecht. Das sind Stimmungsprovokationen, da wird Stimmung provoziert von Journalisten. Das ist der Grund, weshalb solche ähm, Talkshows stattfinden. Die Provokation von Stimmung ähm, ist nicht identisch mit dem, was Trolle machen, denn die provozieren keine Stimmung, die provozieren Ordnung. Das ist, die, die muss eben herausgefunden werden. Das ist eben der Punkt. Ich kann also ich kann dir das nicht sagen. Ja, das ist eben und das hat deshalb natürlich um das herauszufinden und ich muss da mitmachen. Wer ja, die Bezeichnung gesellschaftlicher Code Red richtig? Was? Ein gesellschaftlicher Code Red. So mir Code Red ist die Selbstdisziplinierung in Gruppen, wie zum Beispiel in also die Bundeswehr, Army, wo Soldaten untereinander sich auf eine, ja auf eine gewisse Ebene oder auf ein gewisses Linie bringen, wenn einer zum Beispiel schnarcht, laut ist oder die ganze Zeit Liegestützen verursacht, dann kriegt er halt irgendwann mehr aufs Maul. Also ich rede, ich rede nicht irgendwie von irgendetwas, ich rede von der Trollerei unter bestimmten Bedingungen. Nämlich dann, wenn, dem, äh, wenn du dich einem, einer, einer Situation aussetzt, in der du nicht verhindern willst und kannst, also du willst auch gar nicht verhindern, dass alle anderen die gleichen Möglichkeiten haben, haben wie du, dieser Situation sich auszusetzen. Das nennen wir dann diese anonyme Kommunikation bei die Trolle und so weiter. Wenn Davon rede ich, ich, rede nicht von irgendetwas. Wenn wir uns hier untereinander unterhalten, dann können wir hier gar nicht trollen, weil wir nämlich äh, aus Erfahrung wissen, wie wir hier mit, sagen wir, Störaktionen umgehen können. Wir wissen das. Äh, und die Gesellschaft hat auch lange gebraucht, was herauszufinden. Also es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig trollen können, wenn wir uns gegenseitig begegnen, weil wir nämlich nicht mit jeder Kommunikationsversuch einverstanden sein können und wollen. Und weil wir das voneinander wissen, deshalb machen wir das gar nicht erst. Oder? Wenn doch, dann wissen wir immer, dass da ganz strenge Risiken äh, äh, mit verbunden sind, die immer auch an Erwartungen geknüpft sind. Wir, wir können uns nicht treuen, während wir hier zusammensitzen, weil wir nicht alle die gleichen Bedingungen haben, das Gespräch fortzusetzen und wir das heute haben wollen. Also verstehst du, das ist nicht so, wir denken immer Trollen, das ist ein Wort für Spielspaß, irgendwas, wenn irgendwas durcheinander gerät oder so. So ist das nicht. Vieles geht durcheinander und wir sind daran geübt und trainiert, dass vieles durcheinander gehen kann und wir können darauf reagieren. Aber was ist, wenn wir uns einer Kommunikation aussetzen, in der wir gar nicht können oder wollen, dass alle anderen die gleichen Möglichkeiten haben? Darum geht's. Und dann erst kann das Trollen funktionieren. Du hattest dich gemeldet? Dann sind wir fertig. Ich befürchte, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, weil der nächste Redner demnächst dran ist. Aber du bist ja noch hier. Ich denke, wir werden sicherlich, wer Interesse hat, die Diskussion noch ein bisschen weiterzuführen, kann ich dann direkt ansprechen. Ich möchte aber noch als kleines Dankeschön an den über.